Heute vor exakt 4 Jahren habe ich meine Selbstständigkeit begonnen. Und ich bin noch da! Was macht man an so einem Tag? Man bereitet einen Workshop für Unternehmer mit Behinderungen zum Thema Social Media vor. Ich werde morgen bei Michels neben dem Rathaus Unternehmer mit Behinderungen Social Media schmackhaft machen. Hoffe ich jedenfalls. Hallo an diesem wunderschönen, stressigen Dienstag. Ich bin gerade am Weg zu meinem ersten Social Media Workshop. Es geht bald los hier mit dem Social Media Workshop. In Michels. Die ersten Gäste sind schon da. Und die Gebärdendolmetscher auch. Um, einige von Ihnen kenne ich, einige von Ihnen noch nicht. Ich freue mich, dann, wenn wir nachher ein bisschen plaudern können. Es gibt dann noch ein Buffet uh, zum Netzwerken. Ich hab's geschafft, meinen ersten Social-Media-Workshop habe ich erfolgreich hinter mich gebracht und alle waren begeistert. Der Anfang des Workshops war ja ziemlich beschissen, mit dieser Rampe, aber dafür bin ich jetzt echt froh, weil es ist wirklich gut gelaufen. Einen wunderschönen guten Morgen! It's time for a change! Und hier kommt er, Stefansplatz an einem sonnigen Donnerstagvormittag. Doch so, heute gerade einen Termin hinter mich gebracht äh, mit einem Kunden super spannendes Projekt. Ich werde die Videoproduktion und die Fotoproduktion für eine Eventreihe übernehmen und es wird auf meinem Instagram-Kanal Instagram auch Beiträge dazu. Und jetzt schaue ich mir eine neue Kamera an. Für mein YouTuber-Dasein. Ich bin sehr aufgeregt. ist nämlich ein geiles Teil. Verschieben. Das ist der Fokus. Mhm. So war das gemeint. Okay. Mhm. So war das eigentlich ganz okay. Und natürlich Ton. Das ist ziemlich cool, ich bin hier auf einem Dorfplatz und das mitten im 12. Bezirk. Ich muss sagen, die DJI ist ziemlich geil und äh, wahrscheinlich werde ich zuschlagen müssen. Heute heißt es früh schlafen gehen, denn morgen gehe ich Fußball spielen. Und zwar nach links. Ich moderiere ein E-Rolli-Fußballturnier. Einen wunderbaren guten Morgen. Soweit ich mitbekommen habe, war gestern 2 zu 1 für Frankreich. Wem Fußball interessiert? Ich hab mich extra hübsch gemacht, um E-Rolli-Fußball zu moderieren. Jetzt in Linz. Bald geht's los. Ja. Männer dieser Welt. Seht ihr das nicht auch so? pink im Farnzug Zug im Stehen ist echt schwierig, oder? Ja, ich bin angekommen in Linz und mache mich jetzt am Weg zum Turnier. Jetzt geht's bald los! Bald los, die großen Kameras da hinten sind schon aufgebaut. Wally fußball kann gleich losgehen und ich moderiere. Äh. Drei Spiele sind rum, und ich spiele zwar nichts, aber ich sage, ich drehe so viel, und ich bin total fertig. Die Wiener haben schon zweimal gewonnen. Hier starte ich die Uhr und gebe die Tore ein, die dann da oben zu sehen sind. Sorry, aber ein behinderten -Klo mit einem Stroboskop ist echt nicht clever. Das coolste am Spiel heute, oder meiner Moderation ist, dass ich jetzt via Autostopp nach Hause fahren kann, sehr sehr... da ja alles E-Rolli-Spieler waren, und auch die Hälfte die aus Wien kommt, fahren wir alle mit Autos, wo E-Rollis reingehen. Und ich kann mitfahren. Bildtag 1, Gruppe A, ist vorbei. Frankreich, Russland 2 zu 1. Albanien, Schweiz 0 zu 1. In Gruppe B hat England und Russland 1 zu 1 gespielt. Und Wales und Slowakei 2 zu 1. Hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag und außer dass ich einige Videos gemacht habe, habe ich nicht viel getan, weil nächste Woche bin ich nicht in Wien. Ich werde die Woche in Vorarlberg sein und dort mehrere Workshops halten. Und ihr seid natürlich dabei.